Wir können auf jeden Fall rausfinden, wo, wo, wo Büchi ist, gell? Ich habe, ich habe Bushy sein ähm, äh, Dinges geknackt, sein Handy, und jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo der ist, gell? Äh, ich habe Google Earth, gell, habe ich den eingegeben, gell? Na ja... Äh, äh, äh, äh, äh. Sag mal, hast du Google Earth? Google Earth. ich Google Ich bin völlig auf dem Computer, jetzt komm, ich zeig dir mal Google Earth, gell? Zeig mal, so, ah, ja. So, das, das ist Google Earth, gell? Ey. Das ist computer neueste Technik, gell? Das ist ja genial. Ähm, Luftaufnahme von Neuzer gell? Warte mal, da blinkt's doch, da ist er doch. Nee, das das, das, das. das erkennt nur. Ach nee, das war ein Streifenwagen, sorry. Aber ich glaub, da fährt hier gerade. Die Brücke gibt's doch nicht. Der Kugel nicht ganz so aktuell, gell? Na, jedenfalls hier irgendwo, da. Ich da rum, gell? Oh. Ah! Ah hier, ich, Bischi, ich seh dich! Ja, Da ist er! Okay, guckel erstens, das ist, ist, ist schon eine moderne Erfindung, gell? Aber oh, ähm. So oh, <lacht> Just saying to sing something to get some books.